berichtete mir, dass er ziemliche Probleme hat mit diesem Anschließen von diesen einzelnen Drähten, ja, die Anfänge meistens von diesen Spulen ähm, und ja, ich habe ihm angeboten da mal ein Video drüber zu machen, wie ich es handhab' ne? vielleicht klappt es dann etwas besser, wenn man das schon mal bei irgendjemandem gesehen hat, wie das funktionieren könnte viele Wege führen zum Ziel, ne? ihr wisst ja aber gut, vielleicht hat es halt doch ab und zu mal Sinn sich an den Leuten zu orientieren, die ähm, da ein bisschen Erfahrung drin haben, in Anführungszeichen, ihr wisst, ne? Ja, okay, ähm, den tun wir erstmal zur Seite. Ich favorisiere hier immer all das guard ne? die haben sehr schöne dünne Drähte drin, vor allen Dingen noch mit verschiedenen Farben, das ist ja auch ganz wichtig. Mal schauen, wie die so aussehen, wenn man sie normal öffnet. viele bunte Drähte drin. Das können wir gebrauchen. Also, das Guard brauchen wir heute doch ne? Okay, dann nehmen wir halt mal, ja, wie viel brauchen wir ungefähr? Wenn hier der Lüfter noch drauf ist, ähm, nehmen wir mal so ein Stück. So ein Stück müsste reichen, ne? Okay. solche kabel gibt es auch ab isoliergeräte ne? also das ist jetzt halt gerade die optimalste form aber für zu hause wenn man ganz vorsichtig ist geht das auch halbwegs gut halt nur ein bisschen anschneiden ne? bloß nicht bis zum ersten draht durchschneiden da ist ja sowieso eine isolierung rundherum ne? also mit etwas gefühl merkt man dann schon wie tief man da schneiden kann ohne dass man einen von diesen anderen feinen Drähten verletzt. Ja, mal sehen wo der Anfang ist. Hier. Ja, da vorne muss ich mal noch ein bisschen zusätzlich schneiden. Okay. Mhm. Ja, wie gesagt, für Industrieanwendungen dieses Verfahren auf keinen Fall machen. Ne? Da gibt es dann extra abisoliert Zangen, aber für den Heimbedarf geht es auch halbwegs. So, Isolierung kann man wegmachen. Abschirmung. Na gut. Ja, den kann man vielleicht auch irgendwann mal verwenden. Nehmen wir erstmal, nehmen wir erstmal, ja was nehmen wir denn? Also Rot und Schwarz hebe ich mir dann für die Ansteuerung auf. Machen wir mal Orange, Gelb, Braun und Grün. Ja. Ja, dann Ende abisolieren. Mit solchen Abisolierzangen geht es echt top. Ja, bei so kleinen Treten vorne ein bisschen draufdrücken. Ne? So, etwas verzwirlen, damit es sich nicht auftrudelt. Immer fertig. Halt, Moment. Ach, hier habe ich noch eine extra Wicklung drauf gemacht. Hierfür brauche ich Sechse. Also sechs Ansteuerungsträger. Dann nehmen wir halt mal noch Violett und Grau dazu. Ne? Wicklung, die ich jetzt drauf gemacht habe ist das mein Ende gewesen und ich denke mal ich brauche ungefähr ja, so viel hier ungefähr mhm. so jetzt noch den Lack abkratzen ne? ganz vorsichtig Ja, das, das sieht man dann eigentlich wenn der Lack runter geht. Dann ja, ich so ungefähr auf die Länge von einem halben Zentimeter mindestens. Ein Zentimeter ungefähr 0,72 Zentimeter. Irgendwas in der Drehung. Fangen wir halt mal mit dem hier erstmal an. Ne? So, also nimmt man sich dann eine Litze, Blüten, Lötkolben. Blöd und verzinnt erstmal die Litze von dran etwas. So, okay. Da ist jetzt Zinn drauf. So. Und jetzt kann man darum ganz fein. Ihr könnt euch ja auch einen Zahnstocher dann mitnehmen. Ne? ein bisschen Leim dran, das ist ungünstig. Wegmachen, machen. Ja, damit man diese Enden auch richtig schön rangelegt bekommt. So. Ja, damit der Kontakt so viel wie möglich ähm, hergestellt ist zwischen den Zweien. Ja, und dann einfach nochmal jetzt mit der Lötspitze drauf gehen so schaut dann eine Verbindung aus machen wir die anderen auch nochmal ja. wirklich darauf achten, damit von allen Seiten der Draht entfernt, äh, der Lack entfernt wird. Das ist ganz wichtig. Sonst verläuft das Lötzin dann ziemlich schlecht oder sogar überhaupt nicht. Okay, jetzt probieren wir das mal mit einer anderen Methode. Vorhin habe ich ja ganz am Anfang die Litze verzint. Ne? Ich glaube, das könnte auch so hier funktionieren, wenn man da ganz vorsichtig ist. Also ranhalten und dann rumwickeln. Okay, jetzt muss ich erstmal kurz Pause machen. Ja, jetzt haben wir es eine Stunde später. Ah, ich mal kurz einem guten Freund geholfen, den Drucker wieder in Gang zu bringen. Und habe nebenbei ganz interessante Informationen über den Herrn Frühwald und die Frau Fazikas erfahren. Mhm. Naja, so ist das halt bei Leuten, die aus der Politik kommen. Ne? Jedes Mal dasselbe. Ja, er kommt ja eh bald dasselbe dahinter. Okay, na gut, dann weiter hier. So, der ist dran. Ach, und Lötkolben vergessen einzuschalten. Na gut, das dauert wieder ein Stück. Schön vorsichtig sein, ne? wir wollen ja nicht, dass da irgendwas drauf tropft. So, das war Nummer 2. Jetzt kommen die Original... Na, das sind die Original-Enden, deshalb sind die so lang. Ne? Die Original-Anfänge, davon habe ich nämlich noch dran gelassen. Das ist einmal hier an diesem Teil dran und einmal an diesem Teil dran. Und da kann man ja dann direkt was ran Okay, so, dann nehmen wir die auch noch auf optimale Höhe. So, jetzt haben wir alle dran. Oh, der hier wickelt sich schon fast wieder ab, dieses eine Ende. Das ist gar nicht gut. Okay, so, jetzt muss man das noch irgendwie fixieren. Ne? Ja, und zwar möglichst so, damit diese diese Enden... Ne? diese blanken enden da nicht zusammenkommen wollen wir ja nicht ja zur grundfixierung kann man wenn man möchte iso band nehmen ich habe jetzt leider nur dieses welche iso band da bin mir gar nicht so richtig sicher ob das leitend ist oder nicht Also als plastik ist es zwar aber das optimale isolierband sieht natürlich ganz anders aus ne? Ja, und ähm, wie ihr hier seht, ist mir der abgebrochen. Ne? Also hier dieses, diese Plastikhülse steckt nach wie vor drin. Auf der anderen Seite ist das Kugellager. Da, ne. Ja, das macht ja gar nichts. Da muss ich nur ein, ein schönes Dingens suchen, wo wir das draufkleben möchten. Ne? Tja, wo haben wir mal ein schönes Dingens? Das ist ein schönes Dingens, oder? Okay. So, dann gucken wir mal auch das andere Kugellager dazu finden. Ja, leider finde ich das andere Lager dafür nicht. Ist hier in dem ganzen Wust irgendwo untergegangen. Ja, so ist es, wenn man Projekte über mehrere Tage schleifen lässt. Ah, na gut, mal gucken, ob es für Demonstrationswege auch so geht. Ja. Heißklebepistole, das ist eine sehr schöne Erfindung. mal ob das passt ne? weil schaut gut aus ja somit ist eure schaltung komplett fixiert ne? das könnt ihr hier an den Treten dran rum probieren wie ihr möchtet ohne dass dann noch so schnell irgendwas abreißt ja so ist momentan meine Variante, wie ich das handhabe. Dieses Video steht unter Creative Commons. Namensnennung nicht kommerziell. Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0.